Für mich ist die Wissenschaft enorm wichtig, weil wir sehr weit in die Zukunft die Leitungen planen. Infrastrukturvorhaben gehen über Jahrzehnte hinweg und deswegen wollen wir immer auch den wissenschaftlichen Fortschritt im Auge behalten, damit wir darauf reagieren können und dass wir dann den Bürgern auch am Ende sagen können, wir haben hier nicht irgendeine Vergangenheitstechnologie auf den Markt gebracht, sondern wir sind am, am, sozusagen am aktuellen Rand auch des technischen Fortschritts und dazu leistet dieser Dialog viel äh, Gutes. Der Wissenschaftsdialog der Bundesnetzagentur bringt Wissenschaft und Praxis zusammen. Experten, die zum Stromnetzausbau forschen, führten in aktuelle Forschungsfragen zum Netzausbau ein und lieferten die Grundlage für einen intensiven zweitägigen Austausch in Bonn. Ja, mir hat diesmal das Programm sehr zusagt, dass es äh, einerseits recht breit gefächert ist und das Thema Netzausbau von allen möglichen Facetten aus äh, beleuchtet, Andererseits aber durchaus die Foren die Gelegenheit geben, sehr, auch Detailfragen loszuwerden und sehr ins Detail zu gehen. Also ich erhoffe mir eigentlich sowohl eine Erweiterung des Horizonts als auch vertiefende Fragen zu Themen, mit denen ich täglich zu tun habe. Kern des Wissenschaftsdialogs sind fünf Foren zu verschiedenen Fachdisziplinen. Von juristischen Rahmenbedingungen bis hin zu gesundheitlichen Fragestellungen wurden die Teilnehmer auf den neuesten wissenschaftlichen Stand gebracht.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 die richtige Rolle in der Zukunft spielen kann. Also viele offene Baustellen für die nächste Bundesregierung. Die Informationen und Erkenntnisse des Wissenschaftsdialogs werden in einem Tagungsband veröffentlicht und online zur Verfügung gestellt. Aber es ist natürlich auch eine gute Dokumentation, mit der man dann wieder arbeiten kann als nächstes, man wieder darauf verweisen kann. Diese, diese Diskussion haben wir geführt, also sind diese und jene Argumente ausgetauscht worden. Man kommt zu einem möglicherweise gemeinsamen Ergebnis sogar in den Foren, die wir hier auch anbieten. Und das hilft uns natürlich dann sehr in der anschließenden Diskussion mit den Bürgern, wenn es konkret vor Ort um Leitungsprojekte geht. Weitere Informationen zu Veranstaltungen der Bundesnetzagentur finden Sie auf www.netzausbau.de.